Hallo und willkommen hier zu F1 2018, hier beim nächsten großen Preis hier in Aserbaidschan. Und ja, wir ersetzen unsere aktuellen Komponenten einfach, weil wir jetzt langsam mal wieder neue Komponenten brauchen. Denn wir haben gesehen im letzten Rennen in Shanghai, in China, ja, das Getriebe war sehr, sehr im Arsch. Und habe ich gedacht, ey, ein weiteres Getriebe kostet mich fünf Strafplätze, dann hole ich mir einfach nochmal direkt... Alle Teile nochmal neu und nehme dafür jetzt, glaube ich, 35 Starplätze nach hinten in Kauf. Auch ein weiteres Trainingsgetriebe meine habe ich mir geholt. Und wir sehen jetzt 35 Positionen Strafe und ja, wir haben meine Zeiten aus dem ersten Training gesehen. Ja, war auf Heute jeden haben Fall ganz gut. Also wir haben erstmal unsere neuen Komponenten getestet, die angekommen sind und... Die schienen auch ganz gut zu laufen und ja, es ist wichtig, dass wir einfach viele Daten sammeln währenddessen. Also, wir hatten ja jetzt neue Updates. Soweit ich weiß, nichts bezüglich des Abtriebs, aber ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau los war. Danke für den Kommentar. Ja, und nach dem ersten Training in Baku. Habe ich natürlich meine schönen Ressourcenpunkte alle bekommen, wie es sich gehört. Und damit haben wir schon ganze 800, 900 Ressourcenpunkte. Der Ruf steigt ein bisschen, ja, okay, bei unserem eigenen Team nicht, wegen dem Interview. Und ja, ich habe dann einfach was in die Schrapazierfähigkeit investiert und zwar ins Getriebe, weil es wichtig war. Im zweiten freien Training habe ich dann auch wieder ein paar Punkte bekommen. Boah, wow, konnte ich dann wieder ein paar sammeln. Das war eigentlich ganz gut. Ruf ändert sich kaum, Haas mag uns irgendwie weniger, keine Ahnung warum, weil war ich schlecht war oder so, ich weiß nicht. Sie das wirklich genossen, bei Ihnen sah das leicht aus. Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Wie ich schon gesagt habe, neue Komponenten haben wir auf jeden Fall getestet und ja, wir müssen sicherstellen, dass auf jeden Fall alles funktioniert in nächster Zeit und ja, das Triebwerk ist echt gut geworden. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Also klar, ich muss jetzt von hinten starten, ich werde eine andere Strategie fahren. Und naja, es wird natürlich schwieriger von weiter hinten. Klasse, das war dann alles. Und nach dem dritten Training habe ich auch nochmal ein paar Ressourcenpunkte bekommen. Ganz, ganz wenige einfach nur. Weil ich nochmal ein paar Runden zur Übung gefahren bin. Und dann springen wir hier zu meiner schnellsten Runde im Qualifying. Die ist aus Q2, wenn ich mich nicht irre. Und ja, hier rechtzeitig bremsen, dann nach links einlenken und gucken, dass man so schnell wie möglich wieder gerade ist. Der ist natürlich direkt aktivieren in Hotlab-Modus schalten, bzw. ihn überholen, wenn man in den siebten Gang kommt. Das ist ja bekannt, dass das dann irgendwie schneller ist, warum auch immer. Hier restzeitig Bremsen und hier kann man sich sehr, sehr weit außen tragen lassen. Ich es ein bisschen zu stark gemacht hat dann Schaden bekommen im Auto ist ein bisschen ärgerlich weil es natürlich auch auf die gering restliche gering Runde Front, ja auswirkt hier die Kurve ist recht schwer hier muss man recht stark bremsen und hier muss man direkt nach rechts lenken und das ist eine echt schwere Passage meiner Meinung nach vielleicht sogar die zweitschwerste oder so auf der Strecke hier sind wir jetzt in der Altstadt und auf der Anfahrt zur Burgpassage die engste Stelle im Formel 1 Kalender da passen nicht mal zwei Autos nebeneinander durch und hier muss man extrem schnell nach rechts lenken, damit man die Kurve bekommt. Das lag mir in f 277 nicht, hier aber schon. Und ja, ihr habt gesehen, beim Ausgang war ich neben der Strecke ein bisschen, aber hat mir ja mehr Zeit gekostet. Also hier muss man auf jeden Fall richtig bremsen, Wenn man hier ein bisschen zu spät bremst oder der Reifen blockiert, ja, man landet in der Wand und das Auto ist kaputt. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, hier muss man die Kurve gut bekommen, nicht zu weit rauskommen. Und das lief einfach nur super in dem Fall. Und jetzt einfach nur noch Vollgas den Rest der Runde. Und hier muss man aufpassen, dass man gut durchkommt. Gerade mit dem sauber ist es und mit dem vielen, mit dem vielen Top Speed, bis mit dem wenigen Downforce, den wir hier haben, durch unser Setup, ist es natürlich schwer, hier voll zu fahren. Da muss man echt aufpassen. Und wir kommen in die Linie und es ist eine 1.41.4. Und ihr seht es, ich war nicht auf den schnellsten Reifen. Ich war auf Supersoft statt Ultrasoft. Das hat natürlich einen Grund, aber ich konnte auf jeden Fall meinen Teamkollegen schlagen. Man glaubt es nicht, aber ich konnte ihn schlagen. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich nicht die schnellste Runde habe. Ich weiß es nicht. Das muss ich nicht verstehen. Und ja, fürs das Qualifying kriegen wir natürlich auch mal ein paar Punkte. Unser... Steigt bei den meisten Teams eigentlich auch und ganz die gut. Die Ergebnisse des gestrigen Qualifying und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Bottas, Raikönen, Max Verstappen und Ricardo. Ocon, Grosjean, Perez und Kevin Magnussen. Hülkenberg, Alonso, Charles Leclerc und Sainz Junior. Stroll, Van Dorn. Sergei Sirotkin und Pierre Gasly Hartley und der Eismann jetzt wo die Lichter jeden Moment ausgehen wird es zeigen und wir starten von Platz 20 ich habe mich im Qualifying Nummer 2 in K2 mit Aber meiner Zeit auf Platz 12 so ähm, Gang, ja vorgearbeitet Bremsen ich war 13. als, als unser Teamkollege so die obwohl er auf den schnelleren Reifen war Reifen und das ist denke ich ganz gut, ich muss auf jeden Fall eine Supersoft Super Soft nehmen weil ich meine Strategie anpassen will Hätte ich mich nämlich jetzt mit dem Supersoft, also ich wollte auf jeden Fall eine schnelle Runde mit Supersoft setzen. Und falls ich eine schnelle Runde mit Supersoft gesetzt hätte, die für Q3 gereicht hätte, hätte ich ja mit den Reifen weiterfahren müssen. Hätte ich das mit einem Ultrasoft gemacht, hätte ich mit dem Ultrasoft starten müssen. Auch wenn ich von Platz 20 starte, wegen den Strafen. Und das wollte ich natürlich nicht eingehen. Das wäre das wäre dumm gewesen, hätte ich eine 2-Story im fahren müssen. So, hier sehen wir noch was gerade aktuell entwickelt wird für die nächsten Rennen wir sehen Motor Upgrade dann noch äh, eine Aerodynamik Upgrade, Chassis Upgrade und natürlich das, die Stropazierfähigkeit fürs Getriebe und wir sehen da kommen drei Sachen für ja, für das nächste Rennen in Spanien an und dann noch in Monaco das Chassis Upgrade was auch noch ganz ganz wichtig ist das wird ganz interessant auf jeden Fall werden dann da bin ich mir doch recht sicher ich bin gespannt was wir dann da reißen können aber wir Müssen natürlich auch erstmal hoffen, dass hier irgendwas ähm, klappt. Also, wir sind ohne neue Upgrades hierher gekommen. Ich weiß auch nicht, warum die mich nach Upgrades gefragt haben, aber zum Beispiel sind wir ohne Upgrades gekommen. Hier sehen wir es beim aktuellen Verlauf der Forschung. Ja, Torosso, Post India, Haas sind alle mit neuen Upgrades gekommen. Der Rest nicht, genauso wie wir sind, also genauso wie die anderen restlichen, sind wir auch ohne Upgrades nach hier gekommen, nach Baku und ja. Ich weiß nicht, warum die mich danach gefragt haben. Ich weiß es nicht. Aber anscheinend gab es da irgendwas. Wieso auch immer. Aber leider ist wir aktuell immer noch das zweitschwächste Team. Williams ist aktuell ganz, ganz gut unterwegs. Ich weiß nicht, wieso. Muss irgendeinen Grund haben. Ich bin ehrlich gesagt unsicher. Ich weiß nicht. Und ja, unsere Strategie ist natürlich, wie man es sich lenken kann, durch das, was ich eben zum Qualifying erzählt habe. Natürlich eine 1-Stop. Wir sehen, 10 Sekunden schneller ist die äh, Strategie mit einmal Supersoft, einmal Soft anstatt Ultra Soft, Soft, Soft. Ne, Ultra Soft, Supersoft, Supersoft. Und ja, was mir aufgefallen ist, was ich euch erklären kann, ähm, wenn man eine Rennstrategie fährt mit fetten, fetten Benzin und man nimmt dann noch mehr Benzin mit, dann hat man das Problem, dass man das Benzin im Rennen gar nicht verbrennen kann. Das Problem ist, ich habe ja viel Benzin mitgenommen, wie ihr gesehen habt. Vier Runden etwa. Und die werde ich während des ganzen Rennens nicht loswerden. Aber jetzt gehen erstmal die roten Lichter aus. Und wir starten in den Großen Preis von Aserbaidschan hier in Baku. Die Red Bulls kommen ganz gut weg. Also die Torossos meine ich. Und ja, wir stechen hier nach innen rein und das war sehr, sehr aggressiv. Man dort berührt uns hier leicht, weil ein bisschen sehr wenig Platz war und ich sehr, sehr gedivebombed habe. Und hier divebombe ich wieder an Seins vorbei und auch an, ich glaube, den Williams von Stroll. Ja, von Stroll. Aber. Seins hält dagegen und der Motor hilft uns. Wir haben eine Kollision mit Leclerc verursacht. Ganz, ganz leicht nur. Also kein Schaden und so weiter. Und jetzt hier beim Anbremsen gehe ich verrückterweise da rein. Ich hätte sogar beide meinen Reifen abgehackt. Das war echt extrem eng. Unser Teamkollege hält extrem dagegen. Er ebenfalls auf Supersoft. Er scheint auch durchfahren zu wollen. Und am Ende der ersten Runde sind wir an Alonso dran. Überholen ihn hier auf der langen Gerade. Und. Ja, da wollte ich nach innen gehen, weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht Hülkenberg ramme, wenn ich jetzt normal bremse. Und natürlich war auch noch die Chance, dass ich ihn überholen kann, aber wer weiß. So, hier durch die Burgpassage und ich drehe mich hier leicht weg. Und ja, Alonso ist wieder vorbei mit seinem McLaren Renault. Da war leider keine Chance gegen ihn zu halten. Unser aktueller Rivale. wir haben es ja gesehen, ich habe ihn als Rivalen gewählt. Beziehungsweise, nein, ich habe ihn nicht als die gewählt. Das mache ich, glaube ich, am Ende der Folge. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Und ja, wir überholen ihn jetzt schon wieder hier auf der langen Gerade. Es war ein bisschen dumm, dass ich das gerade gespoilert habe. Und jetzt hier Runde 3 sind wir in Hülkenberg dran. Ich fand eine etwas andere Linie hier. Hier kann man eigentlich nicht überholen. Aber ich gehe hier innen rein und ich komme irgendwie vorbei. Kann man Hülkenberg gegenhalten? Nein, er hält nicht dagegen. Und auf der langen Gerade. Sind wir hier bei den beiden Fos India? Den ersten holen wir das perez und durch den Windschatten und der ist, ist natürlich ein einfaches Magnussen hier auch sehr sehr langsam. Kriege ich ihn vielleicht? Ja, ich drücke mich da rein. Hält magnussen dagegen? Er kann es anscheinend nicht. Und Ocon ist vor uns. Und wir überholen jetzt auch Ocon auf der langen gerade. Wir haben natürlich deutlich mehr Speed und so. Und ja, damit sind wir auf Platz 4 okay, äh, vor, aber jetzt P2, Siegnen. weil die anderen in die Box gehen. Und wir sehen, Vettel war ja der Einzige in Q2, der sich mit Supersoft qualifiziert hat, hat neben uns. Und das heißt, der fährt auch eine der 1-Stop. Das heißt, der hat generell einen Vorteil gegenüber allen anderen in den Top-10. Und der Sieg, der hat einen gute Chance auf den Sieg, muss man sagen. Und natürlich hat er auch das schnellste Auto mit seinem Ferrari. Aber aktuell auf P2 ja 2 ist ganz solide. Runde 11 schaltet dann Nico Hülkenberg aus und Sergio Perez ebenfalls. Ähm, ich weiß nicht, hat man es eben gesehen mein Teamkollege war auf jeden Fall auf Platz 3 und ja, ich glaube es gab da ja, wir sehen es hier, unser Teamkollege ist direkt hinter uns und ich glaube, das liegt daran weil äh, er durch die Kollision mit Hülkenberg und Paris anscheinend auch einen Schaden irgendwie bekommen hat also ich glaube es gab eine Kollision, ich weiß es nicht aber es wirkte so War anders könnte ich mir das nicht erklären Fertig. Los jetzt. und wir haben einen recht guten Stop, 2,7 Sekunden gehen auf die Softreifen und das war unser erstes Tor und wir kommen hier sogar über die weiße Linie, weil das Auto sehr, sehr instabil ist mit den kalten, neuen, jetzt etwas härteren Reifen. Unser Teamkollege ist in der Box, wegen des Schadens wahrscheinlich. Und vor uns ist Lewis Hamilton, der auf Supersoft ist. Der muss auf jeden Fall nochmal reingehen. Das könnte interessant werden und unser Teamkollege ist direkt hinter uns. Also der konnte es irgendwie noch retten, anscheinend. Aber er ist jetzt auch auf Soft und ja, er sollte eigentlich auch durchfahren können. Er ist nur halt ein paar Sekunden jetzt hinter uns. Aber das ist natürlich leider so. So, wir gehen hinter Hamilton, holen Windschatten und DRS und... Ja, er geht rein und holt sich nochmal seinen letzten Satz Supersofts ab. Und damit sind wir vor ihm. Jetzt sind wir auf 5 und 6, beziehungsweise... Ja, keine Ahnung, wieso jetzt Leclerc nicht mehr hinter uns ist. Wahrscheinlich, weil Verstappen ja, muss in der Box war. Auf jeden Fall ist Leclerc ist jetzt hinter auf der uns. Und ja, und irgendwann ist, glaube ich... Werden eine klärung reingegangen, das Rennen war ein bisschen chaotisch, weiß nicht wieso. Auf jeden Fall war VSC jetzt hier in Runde 16 und es, ja, war dann hier vorbei in der Burgpassage. Es war ein bisschen sehr tricky die Stelle, da muss man echt aufpassen. Und ja, unser Teamkollege ist in der Box, Tut mir leid, dass ich das ein bisschen vorausgeriffen habe, das Rennen war sehr, sehr chaotisch irgendwie. Und ja, wir haben Kimi Raikön hinter uns, den anderen Ferrari. Und das wird nicht einfach hinter den, hin, den hinter uns halten. Wir haben den besseren Motor. Wir haben zwar einen Kunden-Ferrari-Motor, aber wir haben ihn ja geupgradet und unser Motor ist aktuell der stärkste Ferrari-Motor im Feld. Nur noch die Mercedes-Motoren sind stärker. Und Rai saugt sich jetzt hier ran, ist neben uns, ist sogar vor uns. Und da zeigt ja sogar seine Hand raus, weil wir ihn leicht berührt haben und wir bremsen ganz, ganz, ganz, ganz spät und können uns noch irgendwie gegen den Finnen in Ferrari-Diensten, ja dagegen halten. Und Raikun versucht es jetzt wieder hier auf der ersten langen Gerade und ich konnte es irgendwie über außen noch retten. Ich weiß nicht wie, es war verrückt. Und Runde 23 versucht Raikun es wieder hier. Ich mache innen zu, damit er gar nicht erst außen angreifen kann. Und dann wechsle ich wieder auf die Normallinie, weil er ohne Windschatten nicht an uns kommt Er kommt an uns ohne Windschatten nicht vorbei, weil ich einfach so viel, so wenig Downforce habe so viel top Topspeed habe. Sekunden. und das ist natürlich ein problem für ihn in runde 25 sind wir weil versucht es wieder hier in der vorletzten runde und er ist vorbei an uns ich gehe den windschatten kann ich es vielleicht schaffen in dem Wartier. später Bremse. und ja ich ziehe rein und ich kann es irgendwie das noch retten und ja es runde, tut mir wirklich leid für meinen Liste teamkollegen dass er durch diesen crash äh, ja so weiter hingefallen ist sebastian Vettel gewinnt das rennen und es hätte halt einen platz 3 6 oder so sie werden können oder zumindest hier drei bis sieben oder sowas irgendwie zwei punkte platzieren auf jeden fall und jetzt ist mit klär ganz weit hinten und so und ja hier auf der letzten stück gerade reich und direkt hinter uns und auch fest wenn ich mich irre und wir können uns irgendwie noch gegen ihn verteidigen ich weiß nicht wie ich das geschafft habe es war absolut chaotisch das rennen absolut chaotisch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 Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Valtteri Bottas, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute der Eismann. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Zauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne macht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, das war natürlich verrückt. verrücktes Rennen, Driver of the Day, viele, viele Punkte geholt und wir sehen einfach, die Strategie von Vettel war so viel besser. Und unser Teamkollege, der ist SS2 Stop gefahren, wir sehen's. Er ist 18 geworden, mit einer Runde Rückstand. Der hat anscheinend wirklich einen Crash, weil der war auf jeden Fall auf einer 1 weg. unterwegs. Mit Super Soft Soft fährt man durch. Also ganz, ganz ärgerlich für meinen Teamkollegen. Es tut mir echt leid, weil es hätte für uns beide Punkte werden können. Beide. Das ist Platz 3 und 6 oder so wäre drin gewesen. Und Ja, Leclerc hat immer noch keine Punkte. Also Leclerc ist echt ein Pechvogel in meiner Saison. Und ja, wir steigen auf Platz 4 in der wm auf. Und ich glaube, das ist auch alles, was wir in dieser Saison schaffen können. Mehr ist eigentlich nicht drin, weil Red Bull ist halt Red Bull. Die haben zwei Fahrer, die immer die Punkte fahren. Und ja. Schönes Ergebnis auf jeden Fall. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Also es war natürlich ein verrücktes Rennen und die Leistung, die freut uns auch sehr und ich bin froh, dass ich den Erwartungen gerecht ja werden konnte. Eine ja, ich musste es ja tun. Neue Komponenten alles. Dafür auch von ganz hinten und, ja. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hatten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Ja, ich konnte natürlich eine Einstopp fahren, im Gegensatz zu den meisten. Und das hat mir natürlich alles geholfen. Wir haben es auch gesehen bei führenden Vettel. Sie hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Ja, das war halt ein stark Tümmel, der Unfall. Da kann man leider nichts machen. Zum Glück ist ihm nichts passiert, aber am Ende hatte er leider Pech. Und wir sind beide auch sehr gute Fahrer, das passiert halt. Danke für den Kommentar. Und wir gewinnen natürlich jetzt auch in unserer Rivalität zu unseren Teamkollegen einiges an Punkten. 23 zu 14 führen wir es an. Und das ist schon einiges auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Ressourcenpunkte kriegen wir ebenfalls welche. Und das ist natürlich einiges wieder. Wir sehen es hier. Sind um die. Ja, durch die Teamstile kriege ich sogar fast 700 Stück. Und das hilft uns natürlich. Und natürlich auch noch die schließe vier Trainingsprogramme ab. Das war ein Ziel von unserem Team und ja, das hilft uns auf jeden Fall sehr, sehr weiter. Darüber kann man auf jeden Fall nicht, nichts gegen sagen. Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Versuchen wir es noch mal. Ja, und wir durften hier einen Vertrag verhandeln. Erster Vertrag war sehr hochgesetzt, zweiter glaube, hier wir ebenfalls. Wir dann habe ich alles ein bisschen runtergesetzt hier und dann okay. hat es irgendwie so gereicht. Das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Beim letzten Vertrag war ich auch ein bisschen vorsichtiger, weil ich wollte einfach nicht riskieren, dass ich dann mehr Punkte, dass ich dann gar keinen Vertrag kriege, ohne irgendwelche Ressourcenpunkte oder Boni, wie auch immer. Und ja, hier können wir so einen Rivalen auswählen. Hier können wir unseren Rivalen auswählen. Je schwieriger es ist, einen Fahrer zu schlagen, umso höher ist der Respekt, den du vom Fahrerlager erhältst. Allerdings verlierst du die gleiche Menge an Respekt, wenn du Zweiter wirst. Übernimm dich also nicht. Ja, und wie man es gehört hat, habe ich aus dem Verplappert, dass Alonso unser äh, Rival ist, was er natürlich nicht ist. Ja, Leute, das war der große Preis von Baku. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Spanien. Bis dann, ciao. Euer Rocky.